Hunderte von Tonnen uran stecken in diesen Waggons. Auf dem Weg von Gronau nach Russland. Der Zug steht heute über mehrere Stunden in Münster. Zwei Aktivistinnen blockieren die Strecke zwischen Hegau und Kinderhaus. Abwarten und Tee trinken für alle Beteiligten. Die Weiterfahrt des Zuges verzögert sich um mehrere Stunden. Doch ist der Export von abgereichertem Uran nach Russland überhaupt erlaubt? Ein Gutachten, das die Bundestagsfraktion der Grünen in Auftrag gegeben hat, sagt Nein. Und zwar geht es darum, dass die EU ja gegen Russland nach der Annexion der Krim Sanktionen verhängt hat. Unter anderem gegen Materialien, die militärisch genutzt werden können. Das sind sogenannte Dual-Use-Produkte. Und Uran aus Gronau ist natürlich militärisch nutzbar wie jegliches Uran. Und das ist aber von der Bundesregierung komplett ignoriert worden. Sind die Uran-Exporte also ein Verstoß gegen geltendes EU-Recht? Das zuständige Bundeswirtschaftsministerium erklärte, das Rechtsgutachten liege dort nicht vor. Der Urananreicherer Urenko aus Gronau teilte schriftlich mit: Urenko hat das Rechtsgutachten zur Kenntnis genommen und wird es überprüfen. Für die Atomkraftgegner aus dem Münsterland ist klar, wie es jetzt weitergehen soll. Also die Bundesregierung muss sämtliche Uranmüllexporte oder Uranexporte nach Russland generell sofort einstellen. Das darf so nicht weitergehen. EU-Recht muss beachtet werden, auch von der Bundesregierung. Wenn es nach den Atomkraftgegnern geht, soll dieser Zug mit Uran also der letzte aus Kronau sein. Ob es wirklich so kommt, abwarten und Tee trinken.